Herzlich willkommen zum Mabacher Duschgespräch. Ich habe die erste. Was ist das Mabacher Tuschgespräch? Hier werde ich mir Menschen einladen in meine Dusche und mit ihnen quatschen über die interessante Dinge, die das Leben so mit sich bringt. Und heute ist das erste Duschgespräch und ich habe mir zwei Freundinnen eingeladen, die etwas über Schwangerschaft und Kinder erzählen können. Wir unterhalten uns heute über Mutter sein. Also, ich heiße euch, herzlich willkommen, hallo, hallo, Sandra, Rebecca, freut mich, dass ihr hier seid. Wie geht's euch? Mhm, ja, das ist ungewohnt, die Umgebung, <lacht> oder? Alles trocken, oder? alles ah, trocken. Ja. Sehr gut. Ähm, ich bleibe gleich bei dir. Bitteschön. Du bist jetzt schon Und ähm, nach der Hochzeit? Ja? Oder ja. vorher? Nein, Na? nach der Hochzeit. Also geheiratet wurde aus reiner Liebe, Oh, so und das Kind Liebe. ist das Aus also da eben dieser Liebe entstanden. Wunderbar. <lacht> <lacht> sure. ah, und äh, wie ist das so? Entscheidet man sich da heutzutage dazu, ein Kind zu kriegen? Um, also, es war natürlich eine Entscheidung dafür, weil man es kann schon passieren. Es passiert ja immer nur, auch äh, ungewollt oder zumindest ungeplant. Aber die Verhütungssituationen sind heutzutage doch schon eher so, dass man sich bewusst dafür entscheiden muss, sage ich mal. Und ähm, wir haben sie schon vor relativ langer Zeit haben wir diese Entscheidung getroffen, was für mich eigentlich eine ziemlich große Geschichte war, weil lange Zeit war ich davon überzeugt, dass das nicht so sein wird, dass ich mal Kinder kriege. Und ja, das war recht aufregend diese Entscheidung dann. Und dann haben wir eben bewusst quasi gesagt, wir geben uns jetzt nur Jahr, um das zu genießen, nur wir beide ganz nicht alle die Dinge, die man halt vielleicht nicht mehr so leicht machen kann, wenn dann Kinder da sind. Ja, und diese genussvolle Zeit hat sie dann eh recht in die Länge gezogen, eigentlich <lacht> nur. <lacht> es ja, war ähm, definitiv eine bewusste Entscheidung. Ja. Aber jetzt, ähm, ist es gleich passiert oder hat Sie länger da? Wir haben zuerst einmal probiert. Da ist nicht so viel passiert, ungefähr ein halbes Jahr. Was, äh, ja, auch okay war. Also, wir haben sie jetzt nicht gestresst oder so, es war, war okay. Und äh, ja, eben dann, da dann die Hochzeit herangerückt ist und so, haben wir dann gedacht, na ne, gut, dann soll es halt noch nicht sein. Und wir haben dann quasi wieder aufgehört, es zu probieren. Einfach damit ich halt bei meiner Hochzeit auch noch ein bisschen Gas geben kann und so. Und nach der Hochzeit ist es dann unglaublich schnell gegangen. Also, das war. Wenn man es ja, nicht probiert, so. passiert es. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wenn man nicht drauf wartet, dann passiert sowas <lacht> ja. Ja, und wie war das bei dir? Also, so du hast ja mit zwei Mann und zwei Kindern schon. Genau. genau. Und die sind wieder? ja schon fast erwachsen, praktisch gar Zwei Kinder, fast erwachsen. <lacht> ja, wir haben. Der Christoph und ich, wir haben uns kennengelernt. Und er hat mich eigentlich immer gleich als seine Frau tituliert, das heißt, irgendwie, wir waren nicht verheiratet, aber es war trotzdem meine Frau und er war mein Mann. Und nach drei Jahren haben wir eigentlich schon gesagt, oder nach zwei Jahren gesagt, na, eigentlich war es ganz nett, wenn wir ein Kind kriegen, oder wir wollten gerne. ich wollte immer Mama sein. Also, ich, ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass ich einmal Mutter werde. Und ich habe dann mit 26 die Pille abgesetzt, wir haben das miteinander entschieden, das hat einfach nicht hingehört. also wir haben anderthalb Jahre so herumgetan, wahrscheinlich nicht so bewusst zu sagen, okay, wir wollen jetzt ein Kind, aber wir haben halt auch nicht verhütet, aber es hat nicht funktioniert und wir haben dann beschlossen, ah, dann hat er einen Heiratsantrag gemacht, dann haben wir einen Termin gemacht, wird Hochzeit und justament dann waren wir halt dann auch schwanger und somit war ich halt schwanger zur Hochzeit. dann waren wir schwanger. Ja, wir sind gemeinsam schwanger gewesen, also der Christoph hat mindestens genauso viel zugenommen wie ich und dann nichts mehr abgenommen nachher in zwei Schwangerschaften Also er hat schon sehr mitgelitten mit mir darum sage ich auch, wir waren schwanger weil das eine bewusste Entscheidung von uns beiden war und natürlich, ich habe das Kind in meinem Bauch gehabt und das hat er nicht so mittragen können, das Gewicht oder diese, diese Belastung oder dieses, dieses Wunder aber er war ein sehr engagierter Vater schon in der Schwangerschaft und ein sehr anteilsvoller Partner sozusagen Darum ist es eigentlich die Schwangerschaft von uns gewesen und nicht nur von mir Die Quarali ist dann auf die Welt gekommen und nach einem Jahr wollte ich eigentlich wieder zurück in meinen Job und mein Chef hat mir aber klipp und klar gesagt, naja, Frau mit Kindern die verliert mit jedem, mit jedem, wie hat er gesagt? Mit jedem Kind verliert ein Drittel ihrer äh, Gehirnmasse sozusagen, oder Kapazitäten sozusagen an die Kinder mhm. und ist sozusagen sowieso nicht mehr fähig, den Job so gut zu machen. Und er hat das natürlich nicht so sagen können, dass man mich nicht mehr braucht, aber er hat gesagt: Naja, kriegst du halt ein Kind und dann schauen wir, dass wir das irgendwie regeln. Und ich habe mir dann gedacht: Okay, ich habe ja noch ein Jahr Reins gehabt und hat man dann gedacht: Okay, dann schauen wir halt, ob wir wieder schwanger werden. Und Genau, einen Zyklus später waren man halt schwanger und die Kinder sind jetzt korreliert 20 Monate auseinander, das heißt nicht ganz zwei Jahre. Und ja, das hat einfach so passt dann. Also das war dann immer. Wir wollten ein zweites Kind, wir wollten es dann auch, wir haben gesagt, okay, wenn es passiert, dann passiert es und dann waren wir eigentlich schnell wieder schwanger. Das war voll okay. Und wir werden jetzt den Chef nehmen, gell? Nein. Okay. <lacht> <Schalt>. <lacht> Hat er ja so nie gesagt. Das hat sie ja nur in, so. im persönlichen Gespräch gesagt. Das gibt es ja in einem offiziellen Statement natürlich nicht. Das hätte ich auch missinterpretieren können. Natürlich. Mhm. finde ich. Mhm. Die haben ja ein Drittel gegen die Genau. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, wie es, planst du nach Zeit das? Uh, ja, schon eigentlich. Jetzt glaubt, ich wollte gerade sagen... Ja, planen kann man so. Ja. ja, ja, ja, ja. Also ja. man kann es sich wünschen, oder? so vorstellen. Ich meine, wie gesagt, wie es dann wirklich passiert. Weil ich merke, kann man vorher nie so genau planen. Das eine Mal geht es gar nicht, dann geht es auf einmal sehr schnell. Aber prinzipiell ist es schon, also ich auch, ich bin auch mit einem, Bruder, ich mal, also mit einem Bruder groß geworden. Und ja, ich finde schon, also ich mein, sagt immer Einzelkinder... Es streitet sie vielleicht mit den Geschwistern. Ja, genau, voll. Streit sie, <lacht> es streitet sich, es sie sich. Es ist vielleicht mit den Geschwistern. Man braucht da irgendwie, finde ich, immer so ein bisschen einen, Nein, dass man so ein Bündnis schließen kann gegen die Eltern, ich kann mich nur erinnern, das war immer sehr effektiv bei uns irgendwie. Nee, Schau schon mal, wusstest du halt ja, ja. Ja, <lacht> Aber ich muss schon dazu sagen, ich will da schon faire Chancen für die Gegenseite quasi, wenn wir da schon mal okay. in dieser Metapher sind und sozusagen die Pluspunkte, die ich damals gehabt habe auf dem Schlachtfeld, will ich dann meinem jetzigen Gegner in dem Fall <lacht> auch zukommen lassen. Sonst macht sie ja keinen Spaß, bitte. Okay. <lacht> okay. Äh, du wisst ihr wenn man sich entscheidet, ein Kind in die Welt zu setzen. Vor allem jetzt, wenn man sieht, was abgeht bei uns. Wirtschaftskrise seit über 10 Jahren äh, Amokläufer rundum. Äh, war das irgendwie ein Thema? Fang jetzt bei dir an, Rebecca. Nein. nein. Gar nicht. Es war. nein, es war. Es war alles nach dem 11. September. Das heißt, es ist sowieso. Die Welt schon bergang, wenn du so sehen willst, sage ich jetzt einmal. Ähm, wir haben uns natürlich ab und zu inzwischen durch Gedanken gemacht, wann wieder irgendwo ein Unglück passiert ist oder wann wieder, wann einfach die Welt wieder so erschüttert worden ist, was du einfach nicht wusstest, okay, warum passiert das jetzt oder warum trifft es jetzt Kinder oder warum von Erdunglücken über Flugzeugkatastrophen bis hin zu Wirtschaftsbanken, bla, bla wo ich sage, okay, aber im Großen und Ganzen, du bist trotzdem ein Kind. Du wirst auch versuchen, dass das einfach, dann, dass das besser hat und dass das sozusagen für dich und für dein kleine wird, dass es das gut hat und nein, du machst da keine Gedanken über die große, über das große ganze Ganze, sage ich jetzt einmal. Sagst du du also? Mmh, ja, das so? Ja, also mhm. man so konkret jetzt irgendwie eben über diese Krisendinge oder so, wie man da jetzt auch keine Gedanken macht in dem Zusammenhang. Ich bin für mich jetzt ein Mensch, wo ich so ja. AI gehe nicht davon aus, dass das Ganze zu einem tragischen, furchtbaren Ende kommen wird und das in den nächsten, weiß ich nicht, in dem nächsten Jahrhundert, weil dann wir auch ich aufgeben und einfach aufhören ja. und mit da nicht ran. Mhm. Und ich sehe das eben auch so. Also man, grad eine Krise braucht Menschen, die diese Krise bewältigen können. Und ja, vielleicht. Wir sind die Zukunft. Also und wir machen immer. die Zukunft. Genau. Ja, genau. Ja. Wisst ihr, jetzt ich habe in meinem Freundeskreis viele Menschen, die jetzt hochqualifiziert sind, und trotzdem lang, lange Zeit arbeitslos sind, obwohl sie topqualifizierte Menschen sind. Wie seht hier das für die Zukunft? Also wir sind uns glaube ich alle einig, dass man mal kein Recht mehr kriegen. Und wie seht ihr das mit der. Ja, ich glaubst du, warum wir Kinder trinken. Schmeckt. Damit <lacht> <Ja>, <lacht> sie euch da anversorgen, oder? Genau, ich sehe das. aber wie. wie, wie, wie, wie Stellt ihr euch hier vor, dass eure Kinder sie einmal. ja. Leben erhalten? Wie werden sie sich Geld verdienen, äh, essen, trinken untergrund, und Untergrundkleidung? Wahrscheinlich nicht anders als wie jetzt. <lacht> Es geht immer irgendwie. Mhm. Und ich glaube, ja, top qualifizierte Leute, die keine Jobs haben, gibt es. Der Christoph ist in einer Bank als IT-Berater tätig, also nicht fix angestellt. Aber auch bei dem sind gute Leute, die gehen müssen, aufgrund von Einsparungsmaßnahmen. Mhm. Ich bin trotzdem der da Ansicht, dass man sagt: okay, es geht immer irgendwie weiter. Mhm. Ja, also Sage ich mal, vielleicht auch, weiß ich nicht, wie realistisch es jetzt ist, aber meine Hoffnung ist ja auch immer nur, dass sie das, die Systeme prinzipiell, wie soll ich sagen, mal vielleicht auf gravierenderer Ebene verändern und diese ganze Arbeit gegen Einkommen-Situation sie in irgendeiner Art und Weise ändert oder ändern muss, vielleicht, sodass sie dann im Endeffekt wieder für alle ausgehen kann. Also, sie, also gerade jetzt ist es echt. Aber für mich war es einfach schwierig zu sagen, ich weiß nicht, wie, wie werde ich mit 75 mein Leben erhalten, gestolten Kinder, keine Ahnung, ich weiß es einfach. Das nicht. Er dann. Ja, <lacht> <lacht> aber ich, meine, ich hoffe mal, dass die nicht mehr Zukunftsvorsorge sein müssen. Mhm. Also ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, Ideen gibt es viel Gute, dass das System an seine Grenzen stoßt. Merkt man in verschiedensten Bereichen immer wieder. Und ich hoffe, dass sie da irgendeine Form von Idee irgendwo einmal durchsetzen wird, was vielleicht dann ganz neuen, ganz eine ganz neue Lebensgrundlage mal einbringt. Also ich sehe geschaut, würde man sagen, grundoptimistisch. Naja, sowieso müssen <lacht> <Aber, lacht> wir, weil sonst man keine, kriegt man keine Kinder, wenn ja. sie so hoffnungslos wäre. Wie geht's dir, ist es so, dass sie ich weiß, immer so technologisch wird. Jeder rennt mit dem Handy um, das Handy kann alles und viel mehr. Wird immer besser. Die Sachen werden sich so entwickeln, dass sie zukünftig die Kleidungen schon so intelligent sind wie Handys heute. Euch ist wahrscheinlich bin in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger bewusst, dass die Kinder das schneller, besser begreifen und verarbeiten werden, wie ihr das sagt. Wie, was habt ihr da schon Gedanken drüber gemacht? Und Oder haben wir so, eine konkrete Frage. Wie, wann wird es jedem Kindern ein Handy geben? Da trägt euch ein Kinderhandy. Oh Mann, hey, das ist ja, den so den so Moment, Moment. Also Haben <lacht> deine Kinder schon eigene Handys? Nein, Coralie ja. ist vier. wir weit, weit, davon entfernt. dass also, Sie wissen, wie unsere Telefone funktionieren. Der Christopher du ein iPhone, ich habe eine Galaxy S3. Sie können die Fotogalerien suchen und finden. Also Sie wissen genau, wie man die Wischfunktion benutzt. Meine Kinder können aber auch noch Bücher umblättern. Also ist jetzt nicht so, dass dann vor Zeitschriften stehen <lacht> und Die haben das schon noch heraus. Ich glaube, dass man, so wie wir groß waren, sind, in einem Zeitraum, wo sich das ganze Internet so entwickelt hat und jeder damit ein bisschen anders umgeht, du bist mehr in dieser Welt drinnen, wir vielleicht weniger. Ich glaube, dass, dass wir unseren Kindern lernen müssen oder fortleben müssen, dass es viele Facetten gibt und dass man sozusagen sie aus allem das Beste auszuholen kann, weil nur weil Du bist jetzt einer, der sehr viel mit digitalen Medien arbeitet oder ausschließlich, das ist mhm. dein Beruf. Der Christopher arbeitet in der Bank mit einem Computer, das ist aber wieder was anderes. Ich arbeite mit einem Computer und stecke ICAT, das ist auch wieder was anderes und trotzdem haben wir alle mit Computer zu tun, das ist trotzdem nicht das Gleiche. Und jeder von uns hat sich davon das Beste, glaube ich, rausgeholt für sich selbst. Und ich glaube, dass wir unsere Kinder einfach zu mündige, junge Erwachsene erziehen müssen, um zu sagen, okay, es gibt Vielleicht waren sie nur jünger an Grenzen, aber man muss ihnen einfach auch die Möglichkeiten aufzeigen und sie dann selbst entscheiden lassen, wie weit gehe ich, wie weit kann ich damit gehen. Manchmal auch vielleicht so weit zu gehen, dass ich sage, okay, das habe ich jetzt gemacht, das war jetzt ein Chance, dann muss ich wieder zurückrudern. Ich glaube, so wie wir über E-Mail-Adressen gelernt haben, mit einer SMS umzugehen und Facebook-Nachrichten zu verschicken, so werden unsere Kinder mit Twitter, Facebook und Co., und wie auch immer, die ganzen Instagram, Pinterest und sonst irgendwelche Dinge hast. Also die Frage nicht. ist ob sie da dann irgendwie noch da eine Kontrolle drüber haben können damit sie da nicht äh, irgendwelche Formen ausgesetzt haben. Oder okay, das kann ich jetzt nicht sich nur aber, aber man kann ihnen einfach vorleben, einen bewussten Umgang damit zu pflegen und einfach auch versuchen, schon in jungen Jahren zu sagen, okay, wenn der Christopher ein Foto auf Facebook stört, dann können das alle sehen. Wenn wenn er das freigibt, wenn er sozusagen gewisse Funktionen einsetzt, dass das nur Freunde sein können, dann können das nur Menschen sein, die du persönlich kennst oder mit denen du in dieser virtuellen Welt in Kontakt bist. Ich glaube, dass das der Hausverstand ein bisschen ausmacht, oder? Wenn man das mal halt sagt, der Christopher hat nur leider Facebook, er ist nur mit Leider auf Facebook vernetzt, der persönlich kennt. Es ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung, aber wir werden unseren Kindern, wir werden unsere Kinder anhalten, sich diesen digitalen Medien sozusagen nur so weit zu öffnen, insofern sie einer gegenüber auch kennen. Ob sie das dann umsetzen, das brauchen wir in zehn Jahren, einmal, wenn Coralie 14 ist oder 10 oder 60, brauchen wir zum späteren Zeitpunkt. Aber das ist so meine Vorstellung, weil wir uns natürlich auch Gedanken machen. Coralie war also wie man auf Skype mit meiner, mit meiner Schwester in Kanada telefoniert und, und sie sie aber das sind immer alles also wir benutzen derzeit das Internet oder diese ganzen digitalen Medien für persönliche Kontakte um sie zu pflegen über lange Distanzen hinweg mhm. oder Menschen die mir einfach weniger oft sehen weil wir halt nicht in Oberösterreich wohnen zurzeit oder nicht in Kanada leben so wie meine Schwester mhm. also ich, ich hoffe dass wir einer einfach einen, einen Umgang vermitteln können der sie lehrt oder der ihnen es ermöglicht sozusagen selber dann einfach das Beste daraus zu machen. Ja, voll. ich denke mal, es ist ja nichts Neues irgendwie, dass es dass für Kinder Schaffens- und Wirkungsbereiche gibt, die die Eltern nicht kontrollieren können. Also ich meine, ich war als Kind viel unterwegs und da habe ich ganz viele Sachen gemacht, die haben meine Eltern auch nicht kontrollieren können, einfach weil sie nicht da waren. Ja. Und äh, eben wichtig ist, dass man eben, wie du sagst, halt, glaube ich, was man vorlebt, nehmen Kinder ganz intensiv an und also wenn du weißt gerade diese Medien, digitale Dingsbumswelt ist absolut nicht meins. Also gerade ich werde da nicht sehr viel Bestellung äh, äh, so leisten können, <lacht> was das angeht. Und ich denke mir, dass man da umgekehrt wahrscheinlich viel von den Kindern vielleicht lernen kann. Mhm. Also, äh. Bestellt jetzt zu Bio. <lacht> Unbedingt? Das ja, ist total wichtig. <lacht> Bio wird immer mehr. Das mhm. hat mit der ganzen Entwicklung der Krise jetzt da, das hat, damit du das als Mutter dann mecherst, zumindest in meinem Fall, ich habe früher weniger damit auseinandergesetzt, auch weniger mit Nachhaltigkeit und dann auf einmal geht das los, du sagst, okay, du möchtest gerne, dass deine Kinder auch eine grüne Fläche sägen, dass die wissen, wie er cool ausschaut, um jetzt nicht dieses weltberühmte Milka-Beispiel zu zitieren, aber es, ist, <lacht> es geht in die Richtung, dass sozusagen Kinder, die so wie meine Kinder in der Stadt aufwachsen, obwohl sie jetzt auch am Land daheim sind ab und zu, aber trotzdem noch nie einen Bauernhof von ihnen gesehen haben, außer denen im Tiroler Garten im Tierpark schön <lacht> dass du einfach sagst, okay, du musst davon bewusst machen, woher kommt das? Was ist saisonales Gemüse? Warum gibt es das ganze Jahr Erdbeeren, die noch nicht schmecken? Das habe ich in der Schwangerschaft total miterlebt, weil ich einfach vorhin Kuster im jeden auf. Erdbeeren gehabt habe und im Februar natürlich, wo ich darauf eingefallen bin. Aber man lernt daraus. Und für seine Kinder möchte man einfach, dass, dass man weiß woher es kommt. Dass ich weiß okay, der Weg war jetzt nicht weit, jetzt von Nachhaltigkeit zu sprechen, dass sozusagen kein Flugzeug unterwegs war, das jetzt die blöden Bananen geliefert hat, sondern dass die Öpfen genauso gut sind, die was da ums Eck mhm. gewachsen sind in Niederösterreich. Und dass der weniger Wert gehabt hat und dass wahrscheinlich der CO2-Ausstoß einfach niedriger war, hoffentlich. Und dann, und dann beschäftigt man halt sie damit und man liest, glaube ich, bewusster dann solche Artikel. Also ich bin, ich bin da ganz unbedarft eingegangen, weil ich mich vorher wenig dafür interessiert habe und jetzt immer mehr und unsere Ernährung umstöhe auf kann und, und, und dann natürlich im nächsten, der nächste Schritt dann auf Bio, aber es geht Schritt für Schritt. Ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung für regionale Produkte, die sie bei mir manifestiert hat, langsam, stetig, nachhaltig und es zahlt sich auch aus. Also okay. das ist. Dass auch Kinder trinken, gar nicht süß Saft. Wenn es welche geschenkt kriegen, zum Beispiel wenn du ihnen jetzt was mitbringst und sagst, okay, du hast dir noch das gekauft, dann dürfen du das absolut gerne trinken. Sie kriegen aber auch einen Hollersaft. Oder bei mir, da haben gibt es nur Apfelsaft und Wasser. Ich kaufe kein Fanta. Wenn wir ob und zu in einem Restaurant sind, dann dürfen sie uns haben, weil ich sie nicht davon ausschließe und Dings. aber ich kaufe ja nicht jedes Süßigkeitenprodukt im Kühlregal, nur weil eine Disney-Prinzessin drauf ist. Das machen die Omas. Und insofern lasse ich einer das, weil das sind die Omas und dafür mach's ich dann haben wieder so, wie ich glaube und mag und, und, und wie ist es oder wie es wir für richtig halten. Mhm. Also alles mit Maß und Ziel, ich den nicht nicht. Ich bin keine Biomama, ich werde es nicht, ich weiß noch nie und die werde ich nicht. Mhm. Aber ich möchte einfach sozusagen, dass das ganze Qualität mit Nachhaltigkeit verbunden einfach, einfach was ist, was in die Köpfe von den Kindern einfach festlegt. Okay. Ähm, wir haben über Grün gesprochen. Eure Kinder wachsen in der Stadt auf. Dein Saar. Tja, schauen wir mal. <lacht> Das wird sich weisen. Also prinzipiell ist der Plan eigentlich aufs Land zu ziehen. Der Plan besteht schon länger. Zurück nach Oberösterreich oder na oder, oder ins, ähm, ins niederösterreichische Umland von Wien. Ja, genau eher so. Also Richtung Steiermark habe. Mhm. Also Oberösterreich war schon einmal Thema, aber eben mein Mann ist ursprünglich aus Niederösterreich und jetzt haben wir halt gesagt, wir brauchen was ganz was Nächstes. Also okay. ich will nicht von seiner Familie weg zu meiner Familie holen und ich will nicht von meiner Familie weg zu seiner. Wir sind halt von alle Familien weg. <lacht> das ist unser Kompromiss, für irgendwas muss man sich entscheiden. Whatever. Wo das eigentlich? Ja. <lacht> weißt du, recht gut. Ja, glaube ja, <lacht> ich, man sagt was. Das stimmt, nördlichstes Waldviertel war halt auch recht wichtig. Aber sage ich mal, das ist auch wieder mal sowas. Man kann sich wünschen, man kann planen, man kann vorhaben. Dabei merke ich halt nur mal, wie schwierig das jetzt ist, gerade im Moment. Also, wir wollen eben eigentlich ein Haus kaufen mit einem Garten und so. Also prinzipiell will ich eigentlich, dass meine Kinder am Land groß werden. Auch ich bin am Land groß worden. Ich finde für mich halt, das hat wahnsinnig viele Vorteile, einfach, sowohl für Eltern als auch für Kinder. Also, wenn ich einen Garten habe vor der Haustier, dann, oder so störe ich mir das jetzt mal unbedarfterweise vor, dann kann ich halt ab einem gewissen Alter die Tiere aufmachen und die Aussicht rennen lassen und meinen Kaffee in Ruhe fertig trinken. Hoffentlich, <lacht> schauen wir mal. Und auch ansonsten. Der also Plan ist gut. <lacht> Man kann nicht räumen. Das kann ich unterschreiben. Ich. Aber ich meine, es war prinzipiell so, ich wollte vorher, also ich will auch für mich aufs Land. Mhm. Und ja, da wo ich hin will, da muss auch das Kinderfachsen, so ist das wohl. Aber eben, da wäre es so aus, als würde es also einmal in Wien geboren werden, zumindest. Und ich denke mir, ist eh, man muss ja eh immer aus der Situation das Beste machen, es hat mit Sicherheit Wien auch sehr viele Vorteile. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Gerade mit einem Neugeborenen ist man wahrscheinlich nicht so super hypermobil. Da ist es schon angenehm, wenn man Freunde relativ leicht erreichen kann. Ohne zweimal S-Bahn und zweimal Bus benutzen zu müssen. <lacht> so ungefähr. Aber ja. Hast du das Gefühl, dass du jetzt seit schwanger bist, das Projekt Haus am Land so ein, also meine 15. Wochen ist noch ein bisschen bald. Also das ist, aber bei mir hat sich zum Beispiel ein totaler Nestbautrieb eingestellt. Du, hast du das Gefühl, du musst jetzt bis zu einem gewissen Zeitpunkt X dieses Projekt Haus mit deinem Mann irgendwie realisieren? Oder hast du dich unter Druck gesetzt durch ja, einen plötzlichen Geburtstermin oder so? Ja, nein so also einen Oder diesen anstehenden also ja. wenn man Geburtstermin. Also, ich meine ich sage mal, es ist eben, wie gesagt, jetzt noch recht viel Zeit, ja. eigentlich. Aber es war schon so, dass ich mir anfangs gedacht habe, war das schon so Jetzt-oder-Nie-Ding. Ja. Also, okay, pass auf, Schatzi. wir haben jetzt drei, vier Monate gell? und dann wohnen wir in einem Häusel. Ja. Weil danach, ich meine, kann ich nicht mehr, weil dann muss ich ja. Ne? Dann, also, so war das jetzt einmal meine Vorstellung. Jetzt sind die drei Monate vorbei. Wir sind immer noch in einem <lacht> Oh Wunder. Und ich sehe das auch schon wieder ein bisschen entspannter jetzt. Also, Wobei halt meine Gedanken jetzt eben, wie du sagst, schon eher in die Richtung gehen, also im Sinne von, ja gut, dann halt erst später. Also jetzt ist für mich so dieses, okay, dann überlege ich mir halt jetzt in der Wohnung. Wo kommt das Gitterbett hin, was brauche ich da, wie mache ich das, halt jetzt da in der Wohnung. Also dieses die prinzipielle Überlegung mein Mann ist immer nur, auf ja mein Gott, und wenn wir im Februar rausfinden, finden wir im Februar raus. Ne? So, ja, super, im machen Monat. Ja, genau. Voll. Aber, also, so dieses ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so der Wunsch, sie auf das einzurichten, ja. ist zumindest in der Theorie einmal vorhanden. Jetzt, also praktisch macht man nicht sehr viel, weil es wirklich nur sehr bald ist. Aber das merkt man schon, dass man da einfach, ähm ja, sagen wir mal, selbst wer, dem jegliche Häuslichkeit so fern liegt wie mir eigentlich. Also ich, oder der, mir. Ja, also ich bin weder gern einrichten, noch dekorieren oder herrichten oder zusammenräumen oder irgendwas. Einkaufen. Also, ob man oben Genau. <lacht> äh, selbst äh, bei mir ist irgendwie so dieses, dieses Bedürfnis jetzt da, das zumindest einmal in der Theorie in meinem Kopf zusammenzupassen, ja. und wie wo was sein sollte. Wisst ihr, es hat das schon sagt, hast du und haben manchmal Gedanken gemacht über ja, den, richtigen, den richtigen Kabelstuhl, den richtigen Kindergarten, die richtige Vorschule, die richtige Volksschule. Ähm, haben wir noch nicht? Nein! Nicht. Nein! Das ja, hat sich im Bildungsweg also, weit Also, mir war das nicht so bewusst. Ich muss sagen, ich war bei der Schwangerschaftsfeststellung, sprich bei dem allerersten Termin bei meiner Frau wo es wirklich einmal nur darum gegangen ist. Ja oder nein? Ja oder nein? Äh, habe ich von dem schon quasi die Empfehlung, um nicht zu sagen den Befehl gekriegt, dass ich mich jetzt für die Geburt anmelden muss, weil das einfach äh, wahnsinnig. Die, die haben mich. Ja. ja eben, die haben ja was anderes tun da, ne? Die warten ja nicht auf mich und da wollen ja viele Leute hin und sie. das hat mich schon sehr überrascht. Und ähm, eben wie ich dann mit äh, Freunden von mir geredet haben, die dann eben wirklich ernsthafterweise mich gefragt haben, ob ich schon einen Kindergarten ausgesucht habe und die einmal schallend gelacht haben. In der Annahme, das ist ein Scherz, äh, habe ich dann doch nach und nach mitgekriegt, dass das in Wien anscheinend wirklich sehr stressig ist, gerade wenn man jetzt irgendwie was Spezielles will, Kindergartenmäßig oder was so, ich was. Und ja, also da muss ich schon sagen, hoffe, ja, wohl doch, Halleluja, dass sie das ausgeht, dass ich vor dem Kindergarten noch irgendwo am Land draußen bin. Also, okay. Das möchte man wirklich nicht erinnern. Ja, aber anhalten kann man ja, man muss ja gehen. gehen. Ja, nein. Also, <lacht> vielleicht noch. Also der eigene sozusagen. Aber das, mit dem kann ich mich jetzt einfach nur nicht also, okay. setzen. Ich glaube, das, das, das geht ja gut. nicht. schon bei Gymnasium mit? Nein. Beim Lysée. Oder wo auch immer. <lacht> Mein Mann und ich sind ja beide aus Österreich und es war halt immer so, na wollen wir mal heiraten, dann gehen wir zurück nach Österreich Dann haben wir mal heiratet, ja, wollen wir mal Kinder kriegen. Dann haben wir Kinder gekriegt. Eins, zwei, es gehen unsere Kinder beide schon in Kindergarten und Krabbelstufen. Wir sind immer noch da. Ja, die anderen sind alle schon angemeldet in der Folge. Also ich habe schon ein paar Empfehlungen, öffentlicher, privater Natur. Ähm, als mir ich Gedanken dann über den Kindergarten gemacht habe, war eher so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, jetzt steige ich wieder ins Berufsleben ein. Das war so der erste Anknüpfungspunkt an die Geschichte. Da haben mir alle schon gesagt, da bist du ja viel spät dran. War dann ein Magistrat. Die waren auch sehr kompromisslos. Sagt, okay, sie gängen nur zwei Stunden oder vier Stunden am Nachmittag arbeiten, dann kriegst du genau für die zwei Nachmittage, können sie Kinder in den Kindergarten geben, ich nur, von wegen Sozialisierung und und überhaupt die Eingewöhnungsphase, und wie soll ich denn zwei Nachmittage in der Woche mein Kind in einen Kindergarten geben, wo es dann kein kennt, weil die Sekunde nur zweimal am Nachmittag Stimmt, und da sind ja. vielleicht die Kinder nicht da, das habe ich ein bisschen irritierend gefunden. Und bin dann, wir sind dann übersiedelt, zwei kleine Kinder. Das war ein bisschen stressig, aber ja, die hat mir dort dann einfach einen privaten Kindergarten gesucht, der, die dann auch ein bisschen flexibler sind, weil sie auch ein bisschen mehr dafür verlangen dass sie ein bisschen flexibler sein und konnte beide Kinder innerhalb von einem halben Jahr beide Kinder gerne in die Krippe und dann in die große Gruppe und die andere dann in die Krippe noch, noch ein Kindergärtnern Kindergarten wenn wie man sagt. Okay. Und ja, nachdem bei uns das immer wieder nur im Raum steht, dass wir sagen, wir gehen zurück nach Oberösterreich mhm. Wir sind beide mit den 20 Kilometer Entfernung, das heißt, das okay. ist eigentlich recht praktisch das Einzugsgebiet ins Land ist es das so, dass wir sagen, ja, wir hoffen ja doch, dass sozusagen, bis das Thema Volksschule ansteht, dass sie das erledigt hat und dass wir da nicht, nicht müssen uns entscheiden für Privatschule oder öffentliches und alle Schule und Schule und öffentliche ja, Oder planend oder probieren genau. das. <lacht> Wobei ich jetzt nicht so den Haus mit irgendwie, also irgendwie. Ich gehe zurück nach Österreich, in der Wohnung mir stört das jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der, der Rosenmann muss jeden Tag. Und für sowas gibt es hoffentlich dann, irgendwann der das tut, oder einen Roboter, der das erlebt Also ich brauche keinen Garten, aber ich mag das einfach, um bei der Kinderbetreuung auch zu bleiben. In Oberösterreich hätte ich halt beide Omas in der Nähe. Die eine, die immer mehr Teilzeit arbeitet oder nur Teilzeit arbeitet, die andere, die schon in Pension ist. Ich bin da super aufgestellt mit Babysitter und, und mein Mann ist flexibel, das heißt, wann einmal wer krank ist oder wie auch immer, wir wissen uns schon zu helfen. Aber es ist trotzdem was anderes, ob ich jetzt meine Schwester oder, oder meine Mutter anrufe und sage, hey, kannst du heute schnell noch Nachmittag die Kinder vom Kindergarten holen oder ob ich jedes Mal auch, wenn ich dafür bezahlen muss, bem, wirklich umeinander organisieren muss, wer kann wo, wenn, wie abholen, geht sich das aus mit der Uni und sonst irgendwas. Also, das ist einfach ein finanzieller Aufwand. Und ja, ich hoffe mir doch, dass man sage, ich möchte wieder mehr Stunden arbeiten oder in einem anderen Job, dass ich dann einfach ein besseres Netzwerk mehr aufbauen kann, wo dann die Omas auch im Worst Case einfach ein Einspringen gehen. Und jetzt haben wir es so gemacht ich bin jetzt im November mit Angina gelegen, 14 Tage lang beinhart Dann war zuerst meine Mama zwei, drei. Zuerst hat der Christoph auf uns alle sich gekümmert. Dann hat gesagt, hey, ich muss arbeiten, ich gesagt, ja, passt, meine Mama kommt. Dann hat er uns nach Oberösterreich geführt, weil. Drei von vier sozusagen krank waren. Und dann, hat sie, dann haben sie die Omas um uns gekümmert. Das war einfach viel einfacher. Mhm. Und gerade wenn du dann, wenn's dann ein Baby hast, das krank ist, du selber krank bist und ein Kind, ist aber trotzdem gesund ist und beschäftigt werden willst, ist es einfach gut, wenn du eine Oma hast, die sich um die Kranken kümmert und eine, die sich um das gesunde Kind <lacht> kümmern kann. Das ist ja schon. Eine also, das <lacht> <ist, die lacht> ja, habe ich vorher nicht gewusst. <lacht> ich habe es nicht gewusst, aber es, ist, aber es ist echt hilfreich gewesen mhm. und es hat dann natürlich auch bei der Genesung geholfen, weil dann habe ich mich auch wirklich hinlegen können und habe halt einen da geschlafen. Was du nicht tust, wenn du da in Wien bist, weil du musst da dann auf. Mhm. Klar. Gibt es irgendwas, ähm, Irgendwas, was gelustiges passiert, was in der Schwangerschaft? Hast du irgendwelche obskuren Gelüste entwickelt? Obskure Gelüste? Keine Ahnung, okay. Speck in, ja, also. <lacht> in Schokolade. in Schokolade entwickelt, oder irgendwas. Nein, ich glaube, das, glaub, das ist Also, das halte ich ja für Gerücht. Okay. Schokolade und Gurken habe ich vorher schon mehr. Das heißt. Den <lacht> Nein, nacheinander. <lacht> okay. Also, nicht miteinander, ist nicht so, aber, aber das habe ich eigentlich schon mit 16 schon mal mähen. Da hat mich damals schon mal ein schöner von meinem damaligen Freund gefragt, ob ich schwanger bin, weil ich das nacheinander gegessen habe. Aber ich mag einfach Süß und Sauer generell. Nacheinander, miteinander und so. <lacht> aber. Also, diese. diese diese Essiggurkel und Schokolade oder marmelade die halte ich hier für Gerücht. Ich kenne niemanden, der das jemals gehabt hat. Okay. Mir hat jetzt persönlich nichts besonders gelüstet, außer eben, dass ich einen Nestaltrieb entwickelt habe. Dieses, eben, Auf einmal musste irgendwie Vorhänge und bla bla bla. Und, und er, eigentlich bin ich gar nicht so. Ich, mein, ich wohne gern, aber, aber ich war nie so der, der jetzt den dann aufgeschüttelt hätte oder sonst irgendwas. Und das war mir dann auf einmal für wichtig was dann eh ein bisschen mein Mann verwundert hat, aber nein. er hat es akzeptiert. <lacht> muss können das was? aus? <lacht> Wir müssen sie ja akzeptieren, das ist ja nicht so, bitte. Jawohl. <lacht> cool. Ist, so ist uh, du dir muss aufgefallen, oder? Gegen... Nein, also wie gesagt, ich bin ja wirklich nur in einem Stadium, wo das Witzigste an meiner Schwangerschaft eigentlich das ist, dass mir immer wieder mal sehr wenig bewusst ist eigentlich. Also mir okay. ist das, das Öfteren passiert. In den letzten zwei Monaten oder so. Wenn so, das du da einem Schick draufkommt, oh, du bist ja eigentlich eingeschwanger. Naja, also, das ist mir bewusst. traurigerweise jeden Tag sehr stark und immer wieder aufs Neue bewusst, dass ich nicht rauchen kann, weil ich schwanger bin. Das ist überhaupt. Das weiß ich. Jeden Tag. <lacht> ähm, Na eher so, es ruft mir jemand an und sagt: Mein Gott, wie geht's da denn? Und ich so, ja, eh gut, wieso immer los, na ja, na ja, ach so, ah ja, wegen der Schwank schwanger, genau, ja, na, eh gut, also so eher also wie gesagt, alles sehr unkompliziert, schlecht sein war kurz einmal um ein Thema, lang schon wieder vorbei, der Bauch hat sich noch in Grenzen, alles andere auch, also, okay. Aber eine Geschichte, ist neu, ich als, ich gesagt, so Mitte Mitte, gegen Mitte, Ende schon Schwangerschaft, da habe ich so einen Bewusstseinsmoment gehabt, dass ich jetzt ein lebendiges Ding in meinem Bauch hatte, okay. weil da war der Bauch und ich liege so auf der Couch und auf einmal habe ich da einen Fuß, der ist da ganz außen gestanden, da hat es irgendwie einen Fuß so ausgedrückt, die kleine, und den habe ich dann in der Hand gehabt. Ein Fuß? Ja. Oh und das trifft wie ein richtig Alien! Gut. Ja, ich, Und das war so ein Alien-Moment, da kriegst du dann wirklich so. Da rennen da dann alle Filme, die du. Also, ich schaue mir solche Filme nicht an, aber alle, die du so irgendwie nur so Ausschnitte gesehen hast, wo irgendwelche Dinge aus dem Menschen rauskommen und du denkst, das gibt es ja nicht. Aber das ist ziemlich spooky für mich gewesen. von einmal, <lacht> in der Hand haben und realisieren. Das, das ist ja voll. Fuck, das ist echt der Mensch. Ja. Das, ist das ist so dieses Mensch, das du dann auf einmal so realisierst in seiner ganzen Großartigkeit, indem dir nämlich ein Kind so tritt, dass du den Fuß in der Hand hast. Aus dem Bauch aus. Also das ist was, das habe ich bei der Karalie gehabt und da habe ich mein Mann angegriffen und das war echt ein bisschen.. das war spooky. Weil das einfach so eine Bewusstseinsgeschichte ist, das denke ich mal. Das werden wir nie erleben. Und ich ja, glaube, das ist eines der guten Dinge, die wir nie erleben. <lacht> wow! <lacht> <lacht> <lacht> wir belassen uns bei es ist. Mhm, das ist ich einen sehr schönen Abschluss. <lacht> Das die sein sein. gruseligen Seiten der Schwangerschaft. Bitte. Ich habe natürlich oh. eine Kleinigkeit für euch. Und ich bitte etwas. Da, da. Oh. Oh. oh, bitte einmal aufsetzen. Mm -hmm. Das Abschlussfoto. Ach, ich <lacht> bin. <ist denn? lacht> oh. Ich hab mir echt Der Frucht, die halten die Ich kann der Leiche, ja. Danke. Das ist so, ich war dabei. Ja. dann machen wir dann ein Foto. Du frei. du hast da hübsche Haube Wo ist hey, deine? Nur Alle Oh, ihr seid so <lacht> schick. Sie oh, schick? Nicht, cool. ne? oh, sehr nett. Das <lacht> <Als> erste Gespräch. <lacht> hey. Ah, hübsch. Sehr ah, schön. Ich, ich, ich was wollte ich immer sagen, ich würde ist so schick.